herzlich willkommen zurück zu mr bauer gaming und zwar hier wieder mit einer weiteren episode einem weiteren kapitel von der hobos hollow und zwar sind wir gerade dabei die aufträge von herrn ortega ähm, zu bearbeiten und natürlich haben wir auch noch eigene arbeit auf dem feld 6 nee, das ist abgeschlossen da schauen wir uns das gleich mal an also feld 6 wurde abgeschlossen das hat äh, jochen fertig gemulcht, dann haben wir hier oben den stehen hier, da was man kurz mal weiterhelfen. Der ist nämlich gerade gestoppt worden, als wir als ich kurz das Spiel gespeichert hatte, der ist nämlich hier gerade am Obern. Das heißt, wir machen da gleich mal wir helfen dem wieder weiter auf die auf die Sprünge da. Genau, dann hat man hier gleich mit diesen hier ansetzen. Wunderbar, der ist wieder am Tun hier und zwar ist das Margret äh, wahrscheinlich, ja Margaret, die hier wieder am Tun ist. Dann schicken wir den hier los. Wir haben uns mit Herrn Ortega geeinigt, dass wir hier die Stroh einsammeln können und da er momentan keine hier Zucht hat, hat er gesagt, wir könnten das entweder verkaufen oder behalten. Wir haben genügend Stroh im Moment, das heißt, wir würden hier einfach dann das Verkaufen fahren. Also hier werden wir einen Kurs laden und zwar sind wir hier auf dem Vertragsfeld 51 und zwar werden wir hier diesen Kurs dann eigentlich einfach fahren. Und zwar erster Wegpunkt. Er soll jetzt hier diese Ballen wickeln hervorragend das ist der ist auch im tun hier dann gehen wir gleich zum feld 56 das ist das was wir jetzt dann abernten werden hier den vertrag hier so das ist auch im gange ich habe beim letzten Kapitel klar versprochen, dass ich heute auf die Kommentare, die in den letzten paar Kapitel gekommen sind, von den Zuschauern von euch ein bisschen darauf eingehen werde. Und das werde ich jetzt auch hier gleich machen, ohne weiter da Zeit zu verlieren. Sobald hier alle im Tun sind, können wir hier einmal erstmal ein bisschen zurücklehnen, weil im Moment alles eigentlich erläuft. Ähm daher mache ich mal kurz den Ton aus vom FS, vom LS und nehme mir die Zeit hier kurz also ich möchte mich mal ganz herzlich bei all den bedanken, die überhaupt einen Kommentar gegeben haben die sich geäußert haben, wie sie die Idee finden und so weiter, zum Beispiel Jochen, der gesagt hatte, weiter so das mache ich auch gerne gerne hier weitermachen das ist definitiv eine, ein Projekt das mir ein bisschen am, Herz, äh, am Herzen liegt, da vor allem weil es eben dann ein großes interaktives Konzept sein kann, vielleicht auch wird. Das ist definitiv ein Multiplayer, den wir dann irgendwann mal hier starten, hier, sobald wir hier ein bisschen Fuß gefasst haben. Des Weiteren sagt Jochen, die Story baut sich selber auf. Daher lassen wir deine Aussage langweilig mal außen vor. Ich persönlich finde es spannend zu sehen, in welche Richtung es geht. Dass du Geschichte einbringst, ist passend. Bis jetzt ist es eine runde Sache weiter so. Jochen, du weißt gar nicht, was mir das bedeutet, dieses positive Feedback. Ähm, aufgrund, der ein, unter, um, aufgrund der Zahlen, wie das, die Videos gesehen werden, bin ich noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werde ich erstmal noch 5-6 um, um, Folgen sicher noch anhängen, bevor ich dann ein Urteil fälle, wie es geht. Aber auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Kommentar diesbezüglich. Dann kommen wir zu einem Kommentar von Markus. Ha, hola und Hallo. Und dann sage ich auch mal Hola. Muchas gracias. Etwas Geschichtsstunde hat noch niemandem geschadet. Finde es durchaus interessant. Markus, ganz ganz herzlichen Dank für dein Feedback. Das baut mich auf. Das hilft mir ein bisschen weiter zu machen hier. Dieses Feedback ist sehr, sehr gerne willkommen. Danke dir. Dann kommt Robert und sagt Hallo Mike, das klingt interessant, coole Geschichte, das mit dem Umbranding. Und dabei bezieht er sich natürlich, wo ich ähm, erklärt habe, warum wir auf unserer Farm oder unserem ähm, Hof einen Big M mit der Lackierung von John Deere stehen haben und natürlich auch die anderen, alle anderen Anbaugeräte, die nicht ursprünglich von John Deere sind die einfach ähm, umgebrandet worden sind, äh, bezieht sich auf diese Geschichte eben, dass John dir diese Geräte kauft, um Studien zu machen, um zu sehen, was die Konkurrenz macht. Freut mich, Robert, dass dir das gefallen hat. Schön, es war wieder so ein Blitzgedankengang. Kein Problem. Super schön. Okay, dann kommen wir zu ein paar Kommentaren von Tony. Und hier darf ich euch bitten, einfach dann den das Video mal kurz anzuhalten. Es ist, ging, glaube ich, jetzt hier zu weit, dass ich alles durchlese. Auf jeden Fall ähm, ist, wie gesagt, Toni ein sehr mh, lese äh, schreibgewandter ähm, Zeitgenosse, der auch eben letzt, gestern im Livestream auch ähm, in Rücksprache mit seiner Tochter, die ähm, Historikerin oder in, äh, in dieser Gegend ist, also Sprachwissenschaft, und ähm, hat hier noch ein bisschen Gedanken, ähm, Anstöße und ähm, tiefe, tiefergehendere ähm, Ideen oder auch ein bisschen weitergehendere Geschichten über John Deere hinzugefügt. Also ähm, es tut sich absolut ähm, einen Gefallen, man tut sich wirklich einen Gefallen, wenn man sich die Zeit nimmt, dies hier mal in Ruhe durchzulesen, was äh, Toni hier noch hinzuzufügen hat. Und da muss ich mich einfach mal ganz klar bedanken bei Toni für deine Mühe und für dein Herz, was du hier ähm, in das ganze Projekt auch hereingibst mit deinem Dabeisein. Und wir, wie gesagt, wir arbeiten oder wir denken oder ich denke gerade über ein Konzept nach, wie wir dich mit einbinden können deine äh, Geschichtsschreibung wie wir das einbauen könnten. Da bin ich eben noch ein bisschen am Rumdenken, bin ich noch nicht jetzt zu einem schließlichen Ergebnis gekommen. Aber ich habe dir gesagt, Toni, ich bin dran und ich melde mich Anfang Woche bei dir. Dann kommt ein weiterer Kommentar von Toni, der sagt, Info tolles informatives Video, aber eine Frage habe ich noch. Waren das Louise Lane und Karl Kent?" Clark kennt und dann kommen diese ähm, Emoticons. Ähm, Tony, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ernst diese Frage gemeint ist. Ähm, soll ich, ähm, ich kann, also wenn du mir sagst, dass die Frage tatsächlich ernst gemeint ist und du mehr über louis und Clark ähm, erfahren möchtest, dann kann ich das natürlich gerne in einem späteren Video nachholen. Also ja? Louis und Clark oder was er hier sich auf was er sich bezieht, sind die Entdecker oder die, ähm, ja, die Entdecke gewesen, die weite Landstriche von Nordamerika ähm, auf sogenannten ähm, Kreuzzügen oder nicht, nicht kriegerischen Kreuzzügen, sondern einfach Erkundungsgänge ähm, ähm, entdeckt haben und halt immer wieder ja, in der Geschichte von, von dem frühen ähm, Vereinigten Staaten auftreten, ähm, als Pioniere in dem Sinne, ähm, aber wenn wir da ein bisschen mehr haben wollen, dann ähm, auf jeden Fall, Toni, bitte sag mir Bescheid. Ich kann gerne hier auch noch einen Ast aufmachen in, von der Geschichtsschreibung hier, mal gucken, was wir hier rausfinden. ja. Und dann noch ein dritter Kommentar. Also ich finde die geschichtlichen Aspekte in deinen Videos immer gut. Vielleicht baust du ja noch berühmte Persönlichkeit aus Idaho mit ein oder andere geschichtliche Ergebnisse rund um Idaho und auch deine Idee, zu der einen oder anderen Maschine was zu erzählen, wäre cool. Mach weiter so, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich äh, Teil des Projektes werden darf. Okay, hier kann ich im Prinzip einfach nur sagen, ja, ich habe tatsächlich vor, ähm, Persönlichkeiten aus Eiterhof vorzustellen. Auch klar, ähm, wie gesagt, es gibt so viele geschichtliche Aspekte überall in der Welt, dass ich halt, dass wenn ich hier das auf 30 Minuten... Ähm, Video oder 35 Minuten Video beschränke halt einfach wirklich nur tranchenweise äh, machen kann. Also ich kann natürlich nicht alles in ein Kapitel reinnehmen, sondern ich möchte auch versuchen, dass man ähm, diese Fortsetzungsgeschichte Fort halt ähm, über jedes Kapitel wie den Werk irgendwie einen Aspekt aufzeigt. Und genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Kapitel nicht dazu komme, ist es, weil ich mir die Zeit genommen habe, eben die, äh, eben die Kommentare durchzugehen. Also muss die 30 Minuten ist nicht lang, ne, zum, ist nicht lange Zeit, die, ähm, die tatsächlich vorhanden sind, um tiefgehend in die G Geschichte einzugehen oder eben auch tiefgehend diese ähm, Bewertung oder diese Kommentare ähm, zu bearbeiten. Braucht ein bisschen Geduld und deswegen, ja, deswegen auch ein mehrteiliges äh, Konzept oder Projekt, wo eben ja auf lange längere frist die information kommt ja wunderbar ich möchte mich auf jeden fall ganz ganz herzlich bedanken bei alle denen die kommentare hinterlassen haben bitte falls ihr auch das gefühl habt dass ihr auch ähm, quasi namentlich erwähnt werden wollt oder wenn ihr einfach irgendetwas auf dem herzen habt was ähm, vielleicht zu dieser geschichte passt oder vielleicht auch zu mir zur person wenn ihr was über euch erzählen wollt ähm, vielleicht habt ihr da auch eine Geschichte, die ihr hinzufügen möchtet. Bitte doch einfach in die Kommentare. So bin die, werde ich die auch in eines der nächsten Videos mit reinbinden. Und vielleicht lernen wir uns so in diesem Weg gegenseitig ein bisschen besser kennen. Und ähm, ja, vielleicht finden wir sogar einen Freud dabei. Ne? Das ist ja, äh, man kann es nie wissen. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier... Äh, haben sich bisher 463 personen das abo geholt und ähm, ich erwarte dass man dass ich ich erwarte dass wir in kürze dann die 500 erreichen also bitte achtsam sein ich werde auf jeden fall auf die 100 äh, auf die 500 abonnenten hin einen extra Livestream machen ähm, einfach das abo da lassen damit ihr diesen dann nicht verpasst es wird definitiv dann ein mitmach livestream werden ähm, und zwar mit großer Wahrscheinlichkeit wird es hier sein, auf dieser Farm hier. Das heißt, hier kommt, dass wir quasi schon mal die ersten, den ersten Tag der offenen Türe zelebrieren hier. zu dem quasi Ereignis, dass wir eben 15, äh, 500 Follower haben äh, und dass dies quasi dann genutzt wird, hier eben möglich einen Tag der offenen Tür zu zelebrieren, wo wir gemeinsam... Ähm, entweder Aufträge machen und genügend Maschinen sind da wenn nicht, dann werden noch Sachen angemietet, also gerade Anbauteile und so weiter, das kann sein, dass da das eine oder andere fehlt Traktoren sind da ähm, überhaupt kein Problem und ja, dann werden wir dann sehen, so, lassen wir mal diesen Ausschweifer jetzt ähm, ein bisschen außen vor, wir sind gerade dabei hier, also ich bin gerade dabei den ähm, Helfer hier abzutanken und zwar ist das der Robert, der fleißig trischt heute. Den takten wir jetzt hier ab, bis wir, bis wir den Hänger hier komplett voll haben. Und dann füllen wir den nächsten und dann fahren wir beide runter. Dann wenn wir alle voll haben von alle drei ernten, dass wir Stück für Stück die verkaufen oder abliefern können. Weil, wie gesagt, das Spiel erkennt nicht, welchen Vertrag wir jetzt abliefern würden. Äh, daher, also, das ist ja mal die der versucht es korrekt zu machen so dass es alle drei aufträge dann anerkennt Also er ist wieder leer dann können wir wieder stehen bleiben und können weiter gucken zu mal die ballenpresse hier ähm, die haben wir hier in der 51 da stimmt was nicht da ist irgendwas schief gelaufen da ist jemand über eine rollende balle rüber gefahren Okay, das ist kommt vor. Das ist nichts Schlimmeres. Das ist gelöst. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach mal sagen, machen wir dann gleich weiter. So, schreibt wir hier wieder ein. Ach, Gott, das ist das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das geht ja hier nicht, weil ich habe ja diesen manuell gefahren. Also der ist nicht an dem Kurs, ich bin nicht genau an dem Kurs gefolgt, daher dieser Versatz, also deswegen muss ich das hier auch manuell machen. Ist nicht schlimm, ist ähm, passiert, ist einfach eine kleine Ergänzung hier. Aber warum er jetzt nicht aufnimmt, weiß ich nicht. Okay, das heißt zurückfahren und dann hier aufnehmen die Schwatt. Okay. So, auf jeden Fall geht es hier vorwärts. Wir werden hier in Kürze. Also hier muss man ja jetzt immer wieder anhalten. Das ist bei diesen Rundballenpressen so, dass man nicht ein Fastball genommen haben, weil der Fastball einfach nicht die großen Ballen pressen kann. Der kann nur die 125, glaube ich. Und ich wollte jetzt hier die großen machen. Okay, ich habe gesagt, das automatische Abladen soll an sein, aber das hat er nicht erkannt. Ja, ein Problem. Machen wir es also. Wunderbar. Die Ballen werden groß. Das ist jetzt hier. Gibt es wahrscheinlich noch ein oder zwei Ballen? Gut, das Gewicht des Hängers wird dann entsprechend auch groß werden hier. Dann habe ich, müssen wir dann eventuell noch den Träger wechseln. Weil ich jetzt habe einen, einen genommen, der ist nicht super stark. Ich glaube, ein R7. Okay, dann machen wir so, dann braucht nur noch ein klein bisschen, dann nehmen wir diese Restschwarz hier auf. Okay, das war's. So, die Kammer ist leer, wir können weitermachen. Wir gehen auf die letzte lange Schwarz, nehmen aber hier diese noch mit, da. Ja, also, ähm, ich habe im letzten Kapitel ein bisschen darüber gesprochen, über die Wichtigkeit oder die, die Bedeutung oder die, ja, die Bedeutung des ähm, Idahos Landwirtschaft. Also da sieht man, dass man sich wirklich täuschen kann. Also ich bin wirklich davon ausgegangen. und Das hat sogar irgendwie Toni in, in seinem Kommentar auch bestätigt, dass es hügelig und bergig ist. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, gerade um die Region Boise, also der Hauptstadt, Wahrscheinlich ziemlich viel Flachland oder flächeres Land. Ähm, ich habe den Yellowstone Nationalpark angesprochen. Also, wer den Yellowstone äh, Nationalpark nicht mit Idaho in Verbindung bringt, dann ist es auch komplett korrekt. Denn ich glaube, der Yellowstone Nationalpark der ist zu 96 Prozent in Wyoming, also in dem Bundesstaat Wyoming dann glaube ich zu 3% zu einem anderen Bundesstaat gehörend und aber dann eben Idaho mit einem Prozent. Daher ist wahrscheinlich Idaho der wenigsten Bekannte in dieser Hinsicht. So diese Balle würde natürlich runterrollen, das ist klar, das werden wir nicht verhindern können. Also auf jeden Fall, ähm, ja, die, die ähm, vulkanische Erde, die wird ja überall sehr geschätzt als sehr fruchtbar und ähm, ja der Yellowstone Nationalpark oder im Yellowstone Nationalpark soll ja angeblich sagen wir mal der größte inaktivste Vulkan der Welt, Vulkan der Welt sein der ist am Schlafen da haben ja irgendwie Forscher erwarten ja jederzeit dass der mal ausbrechen würde oder könnte und haben eben auch ähm, die Befürchtung, dass wenn der dann mal ausbricht, dass er wirklich sehr, sehr große Einflüsse hat auf das ganze Weltklima, weil sich quasi dann die Sonne, Sonne verdunkeln würde und dass der eben diese, dieser Ausbruch dann so gewaltig sein könnte, dass eben sich sehr, sehr, sehr vieles in der Weltweit ändern könnte. Das ist auf jeden Fall eine, eine These oder Theorie, die ich mal gelesen oder gehört habe. Weiß nicht, falls ihr auch Informationen habt dazu, bitte in den Kommentaren rein. Ähm, ist für mich einen interessanten Aspekt, würde man sagen, mal ja, auf jeden Fall mal auch weiter mit reinziehen können. Dann wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten, das heißt, wir machen hier jetzt einfach weiter. wir Hoffen, ich hoffe, dass der hier den Berg wieder hochkommt, weil da oben diese Schwad will ich noch mitnehmen. Ich werde das als alles mitnehmen, was ich kann. Klar, kleine Flecken, die lasse ich dann außen vor. Und würde dann eben auch diese Ballenpresse dann schon zum Feld 56 rüberstellen. Nehmen dann da das Schwuh auch noch mit. Und ähm, ja, so geht das seinen Weg. So, dann geben wir hier ein bisschen gas und dann können wir den diese beiden aufladen fahren so mal gucken dass wir hier äh, die Kufe korrekt nehmen so dass das mitnehmen kann und wieder ist nichts geschehen ist es nicht geschehen aber jo meine Frage, wer würde mitmachen bei einem diesem ähm, Projekt äh, Tag der offenen Tür, wer möchte da reinkommen, zugucken, dann kann ich den Link und die ganzen Mods vorbereiten und bereithalten, für das eben, wenn wir dann die 500, die 500 Abonnenten haben, das, was sie dann machen können, wird wahrscheinlich jetzt ein Spontanes werden. Wenn wir die 500 erreichen dieses Wochenende, wird es nicht am Wochenende geschehen, dann wird es wahrscheinlich am Montag oder dann würden wir eben dann vielleicht den Dienstagstream darüber machen, nicht über die Allstream Farm halt, dann würden wir dann ersatzweise erstmal da hier von ähm, streamen. Wenn das so ist, das werden wir dann sehen. Also halt man halt den äh, Allstream Allstream Farm Stream erstmal auf den Donnerstag legen lassen und erstmal dann hier vorne am Dienstag streamen. Das werden wir dann sehen. Also wir sind jetzt 83% voll. wer weiß nicht, ob wir das voll kriegen würden. Ich denke nicht. Das heißt, ich würde hier jetzt mal aufhören und würde die jetzt auch gleich rüberfahren zum Feld 23. Wir könnten aber derweil eigentlich den Ballenlader mal den Auftrag geben, dass er die Ballen laden soll. Das geht ja jetzt mit, mit ähm, dem neuen cosplay dann kann man im prinzip sagen er soll die ballen suchen so so mal gucken ob das klappt also das sollte klappen der sollte die eigentlich finden robert ist schon wieder fast bei 70 prozent das heißt wir müssen uns sputen also ich, ich nehme jetzt erstmal diesen vom feld runter damit er nicht stört und dann jumpen wir kurz rüber zu Robert, damit wir den abfahren können, bevor er voll ist. Das ist nicht eine... Jo, wo ist er? Wo ist er, der Robert? Robert ist hier drüben, ich bin hier, wunderbar, das heißt starten, dann gucken, wo er gleich lang kommt. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich hier lang fahren. Ich bin schneller bei ihm. Und da wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel reinpassen. Also ich muss noch mal ein bisschen Bezug ziehen, beziehen auf das, was ich letztes Mal gesagt habe, was wir rausgefunden haben über Idaho. Ich bin ja echt erstaunt darüber eben, dass Idaho sogar eine Markenkartoffel hat, die Idaho Potato. Ähm, ja, das ist echt eine spannende Geschichte. So werden wir hier mal kurz versuchen da dran zu bleiben da wird jetzt dann gleich gas geben Jetzt hängt er an jetzt schaltet er um und wird gas geben das heißt er würde jetzt beschleunigen was willst du denn ich verstehe dich nicht ganz was du möchtest Gibst, gibst du wieder Gas? Du hast mir keine Chance nachzukommen, so schnell gibst du Gas. Gibst, bleibst du wieder stehen? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, was du willst. Bitte sprich mit mir. Jetzt gehst du wieder vorwärts. Hast du Angst, dass wir kollidieren? Dann muss ich, muss ich dir die Kollision ausschalten. Robert, ach, du wirst jetzt hier rüberziehen, dann sag mir doch was. Rede mit mir, Robert. <lacht> okay. Okay, ich warte mal kurz hier. Ich hoffe, dass ich dich jetzt packen kann dann. Du wirst hier wahrscheinlich nur eine kleine Ecke nehmen. haben das im 13er in der nächsten in der letzten version von crossplay die ist ähm, also ich bin auf der abgedaten version das ist die 7.0.1.3 haben sie ein bisschen mehr radius gegeben um die dresche rum vielleicht ein bisschen zu viel aber ich, es ist ja immer auch eine gewohnheitssache ne? man hat einfach nicht gerne wenn etwas geändert äh, wird wenn man etwas ähm, quasi angewohnt hat aber das ist ja immer eine Frage der Zeit, bis man sich wieder umgewöhnt hat und ich sage halt einfach, es ist eine der wunderbaren Eigenschaften der Menschen des Menschen, dass er anpassungsfähig ist und zwar mehr als man denkt okay, ich lasse Robert hier machen das macht nichts, das spielt keine Rolle der hat jetzt 9% ich hole die, Balle, die Ballenpresse der hat hier auch wieder ein Problem mit einer Balle, nehme ich mal an. Oder der ist fertig. Der ist fertig. Der ist fertig. Wow. Schau mal hinein. Das ging ja schnell. Okay, dann werde ich dich dann auch... Ich glaube, das ist am einfachsten. Ich werde dich jetzt hier hinstellen. werde dann mal die Ballenpresse rüberfahren. Dann werde ich dich rüberfahren und dann ist gut. So, wunderbar. Gut, das ging ja schnell. Du warst es sehr, sehr flink hier unterwegs. So, und dann steigen wir da rein. Gehen wir, nehmen wir die mit rüber zum Feld 56. Hinten ist alles in Ordnung. Vorne kommt etwas entgegen, aber da sind wir noch weit weg. Oder der ist wieder verschwunden. Okay, ich äh, ziehe trotzdem nochmal was rein von von ähm, über Idaho und zwar spreche ich mal ganz kurz nur, nur überblicksweise auf die, die Denkmäler oder die ähm, Sehenswürdigkeiten in Idaho und zwar fangen wir an mit den Naturdenkmälern. Und zwar ist es so, eben wie gesagt, also schon erwähnt wurde mehrfach der Yellowstone Nationalpark, wo Idaho einen Prozent dran hat. Da werden wir, gut, das ist nicht jetzt ein Hauptbestandteil oder Blickpunkt ähm, jetzt für diese Serie der Yellowstone ähm, Nationalpark, weil es halt wirklich nur ein Prozent von Idaho betrifft. Dann gibt es verschiedene Trails. Na? Das sind also Wege, wo... Eroberer und Entdecker, Pioniere und andere ähm, Stämme diese Wege benutzt haben, um sich eben noch vor der Eisenbahn und den äh, Flugzeug und der Straßen und so weiter fortbewegt haben, um eben das Land zu erkunden, entdecken. Und zwar gibt es eben, wie gesagt, verschiedene Trails. Der eine ist der California Trail, der kommt, wie der Name sagt, aus Kalifornien hoch. Dann gibt es den Louis and Clark National Historic Trail, also der führt dann im Prinzip auf dem ähm, Pionierweg, was eben Louis Clark den, den Louis und Clark genommen haben, ähm, durch die nordamerikanische ähm, Nation, würde ich mal sagen. Also ich gehe auch hier nicht. In die Detail Details rein, sondern ich erwähne einfach nur, dass diese da bestehen. Dann gibt es den Oregon Train äh, Trail, da kommen eben die Leute aus Oregon hoch und so weiter. Dann kurz hier mal hinstellen, so dass wir hier nicht im Wege stehen. Okay, dann Können wir natürlich auch noch mal kurz auf die Kulturdenkmäler schauen? Und zwar gibt es hier zwei, die aufgeführt sind. Erstmal und zwar haben halt alle mit, also, zwar hat der eine damit zu tun, ein Gedenk, ein Kulturdenkmal für die vorherrschende Indiorasse, die hier gelebt hat, die Netz-Perche, also le. perce das ist also eine der eingeborenen Rassen, die hier dann erstmal vertrieben worden ist. Da haben wir einen großen Nationalpark hingestellt, die daran erinnert. Und zwar, und der zweite, das zweite Naturdenkmal, oder, nee, und das zweite Kulturdenkmal, was hier ähm, erwähnt wird, ist das Mindoka War Relocation Center. Ich glaube, das hatte eine Funktion während des Weltkrieges. Und zwar bezüglich den japanischen Gefangenen. Die wurden glaube ich dahin hierhin deportiert. Ich will da auch nicht zu viel reingehen. Jetzt hier sollten einfach nur mal eine kurze Erwähnung machen. Falls euch einer der Punkte in, zusätzlich interessiert, wo ihr mehr erfahren wollt, dann kommentiert noch mir doch bitte, welchen Punkt ich ein bisschen eingehender ähm, beleuchten soll. Das würde ich natürlich dann sehr gerne tun, wenn ein Interesse da, daran besteht. Und ansonsten waren wir jetzt halt einfach hier zum Feld 56, machen und das noch fertig, ernten wir das fertig. Und dann ist die Zeit auch schon wieder um. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich gewohnt ist, so drei Stunden zu streamen und dann ähm, Geschichten zu erzählen innerhalb von 30, 35. 30, 40 Minuten, dann hat man einfach wirklich schwer einzuschätzen, wie viel da in ein Kapitel reinpasst. Ne? Also kommt auch immer ein bisschen drauf an, was gerade noch get getan werden muss. Also der Dresche, der ist am Tun, der Robert ist auf 42 Prozent. Ich glaube, den werden wir dann irgendwann mal abtanken, damit wir diesen Hänger voll bekommen. Und dann stellen wir den Ballensammelwagen jetzt hier mal auf diese Seite rüber, so dass wir nicht gerade das den Schneiderwerkswagen zudecken, sondern etwa so. Okay, dann heißt ich gehe hier rein, fahre den Robert bei der nächsten Bahn ab. Bin über am Überlegen, ob ich nicht den einen Trecker, der am anderen Hänger steht, Kipper steht, ob ich diesen Trecker nicht tauschen gehe, weil der einfach wirklich sehr langsam ist und wir noch das Feld 23 haben, das ist das, was am weitesten weg ist von diesem Lieferpunkt. Wobei es ja auch keine Rolle spielt. Wir haben Zeit, ne? So ich bin bereit, Robert. Bitte halte dich diesmal ein bisschen an die Geschwindigkeit, damit ich irgendwie folgen kann. Nicht, dass du da plötzlich wieder auf 20 beschleunigst. Also eine ist klar, ich werde dich nicht komplett abtanken können. Das wird nicht mehr gehen. Aber auf jeden Fall will ich den Hänger trotzdem einfach ans Limit bringen hier. Er ist gleich voll. Wunderbar. Das ist soweit. Das heißt, ich fahre den mal an den Feldrand. Und zwar, wenn gerade nichts kommt, dann stelle ich den gleich auf die korrekte Straßenseite danach, um... Hui. Das Gewicht drückt mich beim kurvenbremsen nach vorne Okay, stopp. So, dann nehmen wir eben jetzt den anderen. Dann warten wir hier auf Robert auf den nächsten Bahn. Okay, ich würde sagen, wenn wir jetzt hier warten und die Zeit dahin streicht und im Prinzip jetzt gerade nichts mehr zu sagen ist, würde ich sagen, schließe ich dieses Kapitel ab. Ähm, würde sagen, ähm, ganz, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Bitte gebt mir doch einen Daumen, was euch diesen Inhalt, dieser Inhalt gefällt. Holt das Abo ab, wollte keine weiteren Videos bezüglich ähm, Farming Simulator oder Landwirtschaftssimulator verpassen. Wir sind auch gleich dabei. Ähm, ein Video zu machen, ein bisschen mit dem Hinblick auf das Precision Farming, was das was uns da erwarten könnte. Ich habe keine offiziellen Informationen von Giants bekommen, aber das wäre jetzt einfach mal ein spekulatives Video. Ich bedanke mich, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und bye bye.